Hallo du da draußen. Wir kennen uns zwar nicht, aber gerade deshalb ist es so genial, dass du für uns gestimmt hast. Deine Stimme für die Zahnputzandacht. Vielen Dank für deine Unterstützung. Vielen Dank an alle, die so fleißig abgestimmt haben. Wir sind auf Platz 61 im Christmann-Wettbewerb gelandet. Ich hoffe, es haben ein paar Menschen Neu unseren Kanal gefunden, auf dem an jedem dritten Tag spätestens eine neue Zahnputzandacht zu erleben ist. Wenn man ein Projekt gestaltet, ist es so wichtig zu wissen, dass es Menschen gibt, die einen unterstützen. Das haben Sie uns mit Ihren Stimmen gezeigt. Herzlichen Dank dafür.